Hallöchen Leute, ähm, heute spielen wir ein Spiel namens GroKa.io. Das ist ein neues Spiel, also es ist kein neues Spiel, aber ähm, es ist jetzt für mich neu. Weil ich das Spiel jetzt bisher noch nie gespielt. Wir wir spielen mal. Ja, doch, ich habe es schon letztes Mal gespielt, aber da war ich nicht gut, ich bin schlecht dieses Spiel. Aber man kann slide hoppen, das weiß ich schon mal. Das ist richtig wichtig diesen Spiel, wenn man nicht slide hoppt, dann kann man sich nicht schnell bewegen, weil wenn man nicht slide hoppt, da ist jemand. Das Spiel ist schwer. Also, es ist nicht so schwer, aber es ist schon schwer. Je nachdem, welche Gegner man hat. Der ist hin da hinten ist jemand. Hier. Wir spielen mal noch eine Runde. Das Spiel ist echt gut. Und das Spiel macht Spaß. Das Spiel kann man sich herunterladen und man kann es auch im Internet spielen. Zinnen in eine neue Spielrunde. Ja. Und manchmal kommen auch neue Gegner, manchmal nicht. Das ist unterschiedlich manchmal. Also meistens schon, ne? Aber noch sind hier noch ist hier nur ein Gegner. Den habe ich. Einfach schwierig, aber den habe ich wenigstens bekommen. Den habe ich auch. Mein Pink ist gerade auf 90, aber nicht wundern. Sonst habe ich immer ein Pink von 20 oder so. Hier ist jemand drauf, oh, da ist einer. Ich hab' ich. Hier ist noch einer. Ich bin fast gestört, weil den habe ich ebenfalls. Jetzt noch einer. Okay, der ist besser als ich auf jeden Fall. Warum? Warum soll ich das tun? Ich bin weiß nicht. was 130. Oh, it's going down. Yeah, dude, I hate this so much. I don't know why my pain is so high. Yeah, okay. Look at the top left. My pain is on right now. I'm only getting like 400 frames. Yeah, no. That is like hard to do. Why? Why, why, why? Are you fucking kidding me?